Ich habe zugehört, was Ihre Forderungen sind, ich bin mir auch bewusst, dass das jetzt mit Leben, und das ist auch so schön auf den Blättern gestanden, mit Leben heißt, in Ausführungsgesetze umzugießen sind und dass es jetzt zu starten hat. Herzlichen Dank für die Übergabe der Forderungen. Persönlich kann ich Ihnen die Unterstützung sehr, sehr gerne zusagen, allerdings schließen möchte ich mit der Bitte. Werden Sie nicht müde, auch an manchen harten Brettern zu bohren. Ich weiß schon, man erntet nicht immer Applaus, aber letztlich, Sie machen es nicht nur für Sie, die Sie heute hier sind, sondern in Wahrheit für viele Tausende, Zehntausende, Hunderttausende in Österreich. Sie gehen hier voran und herzlichen Dank auch bei jene, ob Sie jetzt persönliche Assistenz brauchen oder Unterstützung. Aufgrund sonstiger Behinderungen, herzlichen Dank dafür, das ist eine durchaus herausfordernde, schwere Pionierarbeit, kann ich schon mit dem schließen, werden Sie nicht müde, auch das einzufordern, was den Menschen zusteht und darum müsst ja auch in der UN-Konvention für Menschenrechte. Alles Gute und herzlichen Dank für die Übergabe Ihrer Forderungen.